Ja, wir sind ja heute in Hamburg bei der mega krass riesigen Black Lives Matter Solidaritätsdemo äh, wegen äh, dem Mord an George Floyd, äh, wo. Hier über 10.000 Leute, ich würde eher sagen, vielleicht auch 20.000, man kann es absolut nicht zählen, gerade zusammengekommen sind hier auf dem Rathausmarkt. Das war auch schon eine Stunde vorher eine andere Demo. Da hinten am Jungfernstieg an der Straße weiter. Das ist jetzt alles hier so zusammengekommen und äh, man sieht es ja vielleicht da hinten. Es kommen immer noch Leute dazu. Also hätte nie damit gerechnet, dass es so krass riesig wird, dass äh, so viele Leute sich hier äh, solidarisieren würden und ähm, ja, mir ist es hier wichtig, nochmal den Aspekt reinzutragen, dass wir eigentlich noch äh, krassere, effektivere Solidarität hinkriegen könnten, wenn wir die Strukturen der Gewerkschaften auch äh, nutzen würden und äh, die Möglichkeiten, von ähm, äh, Solidaritätserklärungen über Plakatkampagnen bis zu ähm, Betriebsversammlungen und äh, sogar solchen ähnlichen Streik- und äh, Solidaritätsaktionen, wie bei den Busfahrern in Minneapolis, die sich weigern, Gefangenentransporte für die Cops zu fahren und ähm, ja, wegen diesen Aspekten habe ich halt diese Schild hier mitgebracht. Und, ähm, ja, hoffe, dass es äh, auch ähm, in anderen Städten solche krass äh, riesigen Demos geben wird und dass die Bewegung äh, weitergeht und äh, zu Erfolgen kommen wird.